Wenn ihr ein Video auf YouTube hochladen, einen eigenen Podcast oder ein Hörspiel rausbringen möchtet, braucht ihr eine Sache unbedingt, Musik und Geräusche. Aber die sind meist urheberrechtlich geschützt. Daher mein Tipp für euch, ich zeige euch heute ein paar Webseiten, auf denen ihr kostenlose Musik und Geräusche findet, die ihr runterladen könnt, nutzen könnt, ohne dass eure Inhalte gesperrt werden oder ihr eine Abmahnung riskiert. Tipp Nummer 1, die YouTube Audio Mediathek. Hierfür braucht ihr einen YouTube Account bzw. ein Google Konto. Hier gibt es direkt beides, Musik ohne Copyright und Soundeffekte. Die Musik könnt ihr zum Beispiel nach Genre, Stimmung und Dauer filtern. und dann Beispiele anhören und das passende herunterladen. Achtung, stell bei der Musiksuche immer keine Namenssendung erforderlich ein. So bist du auf der sicheren Seite. Tipp Nummer zwei, nur für Geräusche, freesound.org. Diese Webseite ist auf Englisch und ihr müsst euch einmal mit eurer E-Mail-Adresse registrieren. Dann habt ihr aber eine riesige Geräuschdatenbank zur Verfügung. Ihr könnt nach Stichwörtern suchen, zum Beispiel Explosion, euch den passenden Clip raussuchen und den herunterladen. Tipp Nummer 3 für Musik und Geräusche – AudiU. Diese Webseite enthält auch eine große Sammlung an Musik und Geräuschen. Die Seite lässt sich leider nicht ganz so gut durchsuchen wie die Audio -Mediathek. Aber hier gibt es auch Tonaufnahmen von zum Beispiel Schritten oder der Geräuschkulisse auf dem Schulhof. Das coolste, mit dem Navi kann man Aufnahmen aus bestimmten Regionen oder Ländern entdecken. Achtung, du darfst die Dateien von AudiU nur für Projekte benutzen, mit denen du kein Geld verdienen möchtest. Viel Spaß, bleibt kreativ und wenn ihr mehr solcher Tipps nicht verpassen wollt, wisst ihr ja jetzt, was ihr machen sollt.